Okay, als nächstes Ghost-Inmates. Flat undetected, Ellie abandoned. Niemand weiß, dass wir Wir sind einfach so geflohen. Niemand weiß von. Und wir haben Ellie leider verarschen müssen. Und wir haben natürlich den Government supported. Let's go! <lacht> Of players of hosting a Most Recent Message This is a Code 12 broadcast The remnants of the Top Hat Clan have been seen mobilizing near the Dogo Bogo jungle Rumors are they are attempting to launch an orbital satellite of some kind Unconfirmed reports are telling us they are shipping their assets by train to this base in the jungle These assets include all treasures and artifacts they have stolen throughout the years Now these treasures are worth quite a lot of money, so we gotta make sure. One day until launch. No, no Stoway's here. This is checkpoint inspection team five. We are all clear. Uh, Roger will be heading out here in just a second. Okay. Magischer Hut! Box? Oder Prop. Bangshut! Ich glaube, wir müssen Ja, das ist wir Is it Sniper? Uh, excuse me. Uh, I was saving that seat for my friend. Oh. Hello? Hello? Oh, hey, there you are. Yeah, no, this guy just took your seat. I don't know. Stowaways? On my train? It's more likely than you'd think. Uh, uh, medical. Oh, check out this crazy coat rack. Oh, look at me, I'm a little hat holder person. Ooh, can I take your hat? Ooh, I wonder what's out the window. <laughs> oh, it broke. Press F to favorite racks. Okay. Was? Respect, pay them. Das ging wirklich? Als <lacht> ob das wirklich funktioniert. Ich habe einfach F gedrückt. Ich habe wirklich einfach F gedrückt. Okay, gut. Oh, das habe ich im Trailer gesehen. Äh, äh, Free Transform! Äh, ich habe gedrückt? Das halt nicht. Last Stop, Brick Wall. <lacht> so wie Photoshop, yeah! <lacht> Alright, lads, Train's here. Let's get everything though, before it gets too late. Filmspiel. Tunisian Artifacts. Ja, ich wollte jetzt eigentlich noch den Crewmates sammeln, aber wie gesagt, die Crewmates machen wir alle noch später. Ganz am Ende. Ich werde alles 100% machen in der letzten Folge. Da sammeln wir nämlich alles. INFINI-3 Store anything in this cube! It's got virtually limitless storage thanks to its creative use of pocket dimensions. You'll never run out of space with this bad boy. Gadget is 18. Leaf Mode Just place these on any object and they will turn into a leaf. Transport the biggest things with relative ease. Gadget game. Suck back! It's it's vacuum up! It will vacuum up anything you aim it at. That's a guarantee! It certainly does suck. Oh. Gotta get, get improved. Come, mache Animal Crossing. Oops. Uh oh. Uh -oh. <laughs> Picking them all up at once. Good thinking. Come, <laughs> Infinity 3. Oh, voll? Making room. Oh. This is why you don't buy things used. Sackpack. Nein. Okay. Uh oh, nice! Oh yeah! Mission complete! Alles mitgenommen. Hehe <lacht> Wie sich jetzt wohl fühlen. Hey, everyone, today's the day. Why is it empty in here? Clean them out! <lacht> Und das hier ist mein Museum: <lacht> Animal Crossing äh, Fossil. Ganz viele Goldwaffen. Minecraft Hut. Wenn das hier weggehen würde. Hier ist noch äh, Conker's Band, würde er, glaube ich. Hier noch irgendwas. Oh, wie cool. <lacht> Ach, ich liebe dieses Spiel. Intercepted Message. Okay, was können wir noch machen? Prop? Well, I suppose we should hop in. Yeah, it's about time. Is that Bush always there? Yeah, I'm not sure. I'll give it the test. Warum würdest du das machen? Yeah, it a fake. Well, fire is the best way to test for fake props. Tophead Box. Well, I suppose we should hop in. Huh? Eh? How did we lose one? I think we should throw it in the cat. <laughs> to be safe. <laughs> ah. <laughs> Never underestimate laziness. Okay, true. <laughs> Nicest callback to uh, prelook. log uh, Bridges! What was? Um. Oh. It's really gonna affect your rating Dann Dann Dann Window Äh Hallo? Äh the fuck? Mein Spiel ist abgestürzt! Nein! Okay Ripp, mein Spiel ist abgestürzt So, aber jetzt sind wir wieder hier Also, Window! Äh, The Window of Opportunity has passed Uff Okay Alles klar Okay, ähm, was haben wir noch nicht? Mit ihm haben wir schon alles, ne? Nicht? Aber wir haben nur das hier gestartet, oder wie? Okay, ja gut. Oh, stimmt ja, stimmt. Ja, jetzt fassen du wieder ein. Ich war gerade kurz fünf Minuten Pause machen, aber... Okay, dann machen wir... Ähm... Will ich immer mit Rentless Bounty Hunter anfangen? Pure-Blooded Thief, Rapidly Promoted... Ach, keine Ahnung. Mach einfach, mach einfach. Gefnu unsere Freiheit. me, Das ist jetzt ja ziemlich blöd. Können wir einmal die Remote Fernseher benutzen? Äh, äh, Fernseher, nee, äh, ja, wie heißt das? Fernbedienung, genau. Können Fernbedienung benutzen? Ein magisches Buch? Oder die Kraft! Uff. You can't break those cuffs. Schade. War ein Versuch wert. Okay. Ähm, Magic Spell! Wanda 2! Das ist geklappt. Nice. Okay. Klar. Okay, Lockpick, also hier äh ne, versuchen auszukriegen. Bombe. Oh, ich weiß nicht. Oh, oder Metal Cap. Oh, das will ich machen. Melt Ray. Okay, Metal Cap. <lacht> Henry's escaped. He's on his way towards the main cabin now, coming from Wing 7. Oh yeah. There he is. Oh uh oh. He's locked himself in Armory 7. Who left this open? Echt so. Ooh. <lacht> uh. Ooh. Uh. Nice. Piu Piu Gun. Wir haben den Nintendo Server. Hehe. <lacht> yeah. Under Barrel Grenade Launcher? Oh! The big old sword! Uh, whoops, hi. That's a big boy sword! For big boys only. Oh. Okay, Mom. Ha! Yes! I need an update on that Henry situation. We muss do everything around here. Hello. No. You should have stayed in your cell. Okay, um NanoSuit Harden? Oder sweep the legs. Nanosuit. Das wird dir nicht helfen. Impressiv. Aber das wird nicht Sicher. Oh, ja, stimmt. Hier bist du. Ikea! Wissen Sie dass wir Bombe Was, was, was? Oha. Dann hast du Zeit, um die Instruktionen zu lesen. Das ist mir egal. Ich muss schon lesen. Uh, uh, uh, keine Ahnung. Irgendwas. Ja, das ist cool. <lacht> Nein! <lacht> Unfortunately, it only reflects projectiles. Wenn das nicht die beste Smash Ultimate-Anspielung war, dann weiß ich auch nicht. Fire <lacht> Missiles! The release mechanism is located near your thumb on the right hand. It's a small button with a missile symbol on it. All you need to do is hit that to fire off the missile. WARNING! If we do not disconnect the missile, it may activate while still connected to your suit. Oh, I like to read Oh... Uh, Chief, we lost a solar panel. Yeah, oh no, I'm dealing with it. Okay. Don't even get snippy about it. Ah, <laughs> uh, where'd he go? Heh <laughs> heh, yeah! Ähm, oh, das sind mehrere Sachen. Erde, das Ding, das Ding oder das Ding. Äh, ich will zur Erde. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich, ich. Äh, äh, Toasty. Schade, sagt das nicht. Enttäuscht. Dann hier. Um. Front to what enemy?! Then <sighs> that thing. Oh yeah! Oh. Yeah, it's me again. We're picking up a data stream from our broadcasting satellite. You don't say. Yeah, it just keep saying attack, attack, attack, fire, shoot the laser. Oh, hang on. Stop. <lacht> Next time you want to attack, don't use a communication satellite. Als ob das hier richtig ist. Das ist wie eine Bombe. <lacht> okay. Destination Earth. Hey Sir, sorry to bother you. Uh, one of our offsite drop pods is on a direct collision course with the station. What? Three, two, What? Oh, yeah, ha ha ha mission complete <laughs> We did it we did it we did it yeah, yeah, we did it <sighs> He took out our central core we don't have any power we can't <laughs> Really get down to earth without it. But we're kind of just stuck. Who was that guy? Anyway, why'd you Freeman. Oh yeah, baby. That's right. <lacht> Gar nicht mal so ein schlechtes Ending, muss ich sagen. <lacht> wakey, wakey. Okay. Remote. <lacht> Henry war nicht der Imposter. <lacht> ich wusste, es kommt. Ich wusste. <lacht> oh, wie geil. Hmm, seems like there's still an imposter among us. Oh, ich wurde angeschrieben. Äh. <lacht> man sieht zwar nicht, ich wollte es jetzt eigentlich rausschneiden, aber man sieht nicht, aber. Dark Shadow schreibt mir gerade: Hallo YouTube, abonniert mein Bisasam. Ja, leider sieht man es nicht, aber danke. Danke. Danke. Super. Toll. Ich dachte gerade, wenn man hier draufklickt, dann kommt man auf die Website von Amorgas. Aber nee, schade. Okay, wäre cool gewesen. Aber nice. Ich wollte gerade sagen, nein, das Amorgas-Groich hat es gekühlt, aber <lacht> das ist nice. Okay. Dann, ähm... MELT! 1000 Grad heißes. Äh, um. It meddled, alright. Ja gut. Bombe! Wait. Doors open! Lockpick! Use lockpick on lock, lock. There is no lock to pick Use lockpick on lock, lock. There still no lock to pick You gotta stop trying this man Nuh THERE IS NO LOCK Fine! Die won the lock! Der, der ist der Lock! Dankeschön! Lockpick Pro. No lock! <laughs> you should have just moved on to something else. Nö, ich hab'n achievement, Pukom! Das war's wert. Choose your weapon! Green Launcher! Oh. Pff. Who brings a grenade launcher onto to a space station? Yeah, no. Okay. HARDEN! That HEADLINE! Um... It's not very effective. Sweep the legs! Uh... Oh, now that's cute. Oh, That's gonna be an ouch from me, dog! Oof. Okay. Es oh, macht so viel Spaß. Okay, was haben wir uh, die beiden noch? Okay, Pure Blooded Thief mit Ghostly Mate. Haha. -ha. Good Abend. The Topet Clan continues to remain untouched by the governments of the world. Their rocket launch earlier this week has placed the space station in a stable orbit around the globe. Die station has plenty of room to store all the clan's members as well as the stolen valuables. Among these valuables is the priceless Norwegian emerald, stolen from <coughs> the Queen of Norway's chambers just last year. The Topak clan are also thought to be the ones responsible for the theft of the Romanian ruby and the Tunisian diamond. The orbital station allows the Topek clan to easily raid any place on Earth. Ooh, two weeks after launch, ich weiß was passiert. Hey Chief. Our satellites have picked up a hostile object. Oh no, is it the government? Did they send a destroyer after us? Ah, uh, No. Well, just shoot it down. <laughs> ha! Niemals! Barrel roll! Looks like he's doing barrel roll! <laughs> like I had a big mop! Oh. That was an Elyron roll. Yes, okay. Mosquito! Mm. Oh. Status report. Huh? Oh, yeah. Uh, we completely missed. And they're uh, they're on the ship now. Completely missed. We spent <laughs> so much money on that. <laughs> Among Us. Und jetzt? Oh, lol! Oh, ich versteh's. Das ist hier... Das, das sind die gleichen Optionen wie bei... Äh, oh, das Prototyp von Henry Stickman. Crossing the... Road? Irgendwie sowas? Es gibt, es gibt auf jeden Fall so ein Prototyp von Henry Stickman. Und genau das sind die auch gleichen Optionen. Aber es gab nichts, was richtig ist. Deshalb gehe ich einfach alles in der Reihe durch. No. Jump, Fava. Echt so. Whoa. Well, you had good form at least. Oh, ich finde das echt mega cool. Dass sie das... Dass die... Wirklich... Prototyp noch reingebaut haben ins Spiel, oh, alter. Das, das feiere ich. Yeah. Ihr solltet mal auf Newgrounds vorbeischauen bei äh, Puffball United. Da findet ihr es bestimmt noch. Ich glaube, das gibt es wirklich noch. Ich habe es nämlich letztens noch gesehen. Einfach eines der ältesten Spiele ist es noch. Crossing the Bridge oder wie sowas. Ich auf Use the tree budget. Okay, keine Ahnung. Der uh, Far superior Ramp. Oh. No, no, no. Nein! Don't worry, the top hats validate parking. <laughs> Uff. You just lit a rocket! Rocket explode. Mm. Das sind dann vor allem auch die exakt gleichen Animationen. <laughs> Blöd. Ja, exakt gleich. Measure once, cut twice. Wait. Cannon. Au. Kaboom, Baby! Okay, dann, dann, dann Teleporter! Oh nein, der Teleporter. Will ich das wirklich? Let's go. Was? Nicht? Wait! Was passiert hier? <lacht> hm. Habt ihr es gesehen? Habt ihr die Anspielungen gesehen? Am meisten muss ich bei Sans lachen. Oh mein Gott. Spielt das Video noch mal in Zeitloop ab. Ich muss das im Nachhinein auch nochmal mal machen. <lacht> oh, wie geil. Okay, wir sind durch, machen wir durch alles komplett durch und jetzt sind wir hier Okay, eject. Open oder was ganz anderes? Wall clip und smash, smash, wall clip, let's go. Yeah, oh yeah. Oh, it's hard, it's a hard move, pull off. You have to be frame perfect. Wir haben es doch geschafft. Oh, falscher halt Winkel, scheiße. Smash. Komm her, uh, was? Jeez, calm down! Echt so! Okay, open. Ja, genau so einfach. See something, say something. Huh? Oh, um. now you don't. Hey, Reg. Yeah, I'll found that intruder. Excellent work. I knew I could count on you. Hang on a minute. This is the guy that stole our Ruby. Now he's trying to steal our Emerald. T that guy? You better take care of him. With pleasure. Uh, uh. ah! Radon. Oh. <lacht> das ist verrückt. Right hand man, what happened? What's going on? Breach in Orion Lounge. Find him. We can't let him get away with this again. Not twice. Hey chief, we spotted him outside. Get him. Stop him. Fire Supreme Dominance now. Whoa. Okay. Charging up Supreme uh. Dominance for you. Uh, wir können Speicher schon laden. Super Henry oder Ground Shrink. Oh, ich liebe die Option in diesem, in diesem Durchgang. Super Henry. You need like six more emeralds before you can transform into Super Henry. Oh, I forgot. Okay, Speicher laden. Dominant. Nochmal? Sprecherschein laden? Als ob wir hier okay. Autosaved haben! Nein! Glaubt es passiert irgendwas anderes, wenn ich jetzt nochmal mache. Komm, einmal versuche ich noch. Now. Hm. Okay. okay, schade. Schade. Es passiert nichts. Ground Shrink! Oh yeah! Ha! Mission complete. Wir haben sie komplett ausgelöscht. Ha, ha, ja. Yeah. Ah, ha, HA! Breaking news! The Toppet Orbital Station has been completely destroyed. We are unsure of the exact details at the moment. Several escape pods have been seen entering the atmosphere. The Toppet Chiefs escape pod was found, but there is nobody inside government forces state they do not know whether he survived. Jewel barrel, der besten Endings finde ich. Oh yeah, wir haben sie alle. Oh, wir werden so reich mit denen sein. <lacht> Special broadcast. Okay, was hätten wir noch machen können? Let's You forgot to hold on to your butts. Ja gut, warte, gibt's noch was? Äh, haben wir nichts gemacht schon? Ne, anscheinend nicht. Plan of attack! Fly in a straight line and do nothing. <lacht> ja gut, ne? Dann eject? Ja, dachte ich mir. Dachte ich mir. The eject button ejects. Well, what do you know? Tja. Und jetzt? Chance Time! Oh nein, nicht, nicht Chance Time! Ich will kein Chance Time! Kein Mario Party! Okay, let's go. Uh, one sec. Oh. <lacht> Chance Time! Always grüßt you! Weil ich wusste es! Ah, ich hasse es! Okay, Emerald. Ähm. Um. Hey, that thing is really heavy, okay? Ja gut, wenn's schon in, äh, Episode 2, mit dem Steam the Diamond nicht, schon nicht geklappt hat, dann wird's wohl auch nicht klappen, ne? Okay. Gut. Dann, gibt ähm, gibt's mit Ghost Inmate nur noch das hier, Rapidly Promoted Executive. Das wird, das wird, das wird, das wird äh, sehr interessant. Wir sind nämlich der Leader und sind geflohen. Three days after fliegende Complex. Everyone, when we arrive, I'd like to Henry, where have you been? Oh, you want to know? He was locked up at the wall with me. Um, who are you? How did you get here? Oh, I'm Ellie. I heard the guy I helped escape was the leader of the Topat Clan. So I busted myself out and followed him. I helped you escape, and you just left me. What? Have you no honor? No dignity? Actions like this tarnish the Toppet name. Men, is this really what we want out of a leader? He barged in here and took control of the Toppet clan for himself. He's not worthy of being our leader. I say we throw him overboard. Who's with me? It Why are we doing this? I thought Henry was a pretty good leader. Yeah, you know this doesn't really take, take any loyalists to the brink. Henry, you are hereby thrown from your position as leader of the Topet Clan. I'm going to want that hat. Oh! Jump, or I'll make you jump. No. Safe state. <sighs> Shot through the leg, and you are to blame. You give safe states a bad name. Ah, oh, safe state, weil. Oh. Ich dachte, er macht wirklich. Ja, okay. Bitte! I don't es nicht hören. Ich will es nicht Tim. Oh, schade. Äh, äh. Helikopterhead! Bye, bye! Hehe! -eh. Du bist frei! Henry? Wir sind mit dir, Henry! Get us out of here! Warte, was? Yeah. Warte was? Die wurden. Was? <lacht> Capi! Ich meine natürlich Toppy! Me? Me? Dave? Oder? <lacht> Meint Christopher von Sims. Ich will Dave hören. Come on, Dave, you got this. <lacht> Good. Good teamwork. Danke, Henry. ist nicht richtig, was sie haben. Wie waren Firmen? No Wie Oh, die sind auf meiner Seite! Yes! Okay. The Good Gents? Dieses! Oh, Midnight Surprise. Welches Dokument? Good Gents. Huh. Das war ein close call. Henry ist noch der Liede. Oh, ich habe genug von das. Äh... Uh, what? That's ist OP! They better be nerving werden, der in den nächsten Patch. Oh, ich will unbedingt sehen, was die anderen waren, aber... Werden wir noch. Mutiny. Werden wir noch. Auf jeden Fall, diese Folge noch. Midnight Surprise! <lacht> Ehh... Yeah. Oh! das. Uh, among us, crewmate. Thank you again for rescuing me from now. Ah, just like the old times. That was a poly thought out plan. Uh, suicide! Okay, deuces! Quick, everyone, get into this escape pot. kinda tight in here. Mission! Komplett? Naja, so. Oh, oh, oh. What was eh. war das? Boss? Es sieht so aus, wir Da unsere kleine eigene Gang: Top Civil Warfare. Wir haben den Tophead Clan in zwei geteilt. Wir sind jetzt gegen Ellie. Oh wie ich das mag. Ich find's cool, dass die auf unserer Seite sind, vor allem Dave, aber, ja, die sind halt mehr, ne? Hm. Hm. Schainsaw. Äh, bisschen dumm, oder? Hm, definitely fought the other side would fall, like in all the other cartoons. Ja, ja. So, und jetzt, das, worauf wir alle gewartet haben, was als erstes? What do you do with Henry? Oh. <laughs> They could tell you don't look like Henry. What? You think all stick figures look the same? <laughs> okay, mine crystal. <laughs> Shaloub! Äh uh. Ah, <lacht> oh, Schleup. <lacht> Schade. Ach, oh, ich liebe es.